Heilungsmöglichkeit durch Aktivierung entarteter Zellen. Meinen himmlischen Liebegeist empfängst du Künder, wieder nach einer längeren irdischen Zeitspanne. Du hast bei mir, dem universellen Liebegeist, demütig angefragt, wie du mit deinem momentanen Gesundheitszustand verfahren sollst bzw. welche Möglichkeiten dir aus irdischer und himmlischer Sicht zur Heilung der schmerzenden Zellen zur Verfügung stehen. Vor allem solltest du in deiner schmerzlichen Situation nun positiv denken und ohne zu zweifeln an die Gesundung deines physischen Körpers glauben. Nur so kannst du deine Zellen davon überzeugen, dass sie sich an der aufbauenden und erhaltenen Lebensausrichtung orientieren und sich wieder daran aufhalten sollen. Denke bitte immer, dass du gesund bist und sich in dir das himmlische Leben aus mir, dem Urgeist im Ich bin, befindet. Daran orientieren sich dann von Tagesbeginn an alle deine Zellen bzw. Zellverbände und können gemeinsam in eine lebenserhaltende Richtung wirken. Damit du in der Schmerzphase nicht verzweifelst, nimm die Medikamente und pflanzlichen Aufbaustoffe ein, die dir nach deinem inneren Gefühl helfen und eine Linderung bringen können. Denke nun langsam um und richte dich wieder auf mich in deinem Inneren aus damit in dich mehr Energien meines Lebens zuerst in deine Seele und dann über sie in deine Körperzellen fließen. So vermehrst du langsam wieder meine Liebekräfte in dir, die dir dann zur ersehnten Heilung der Zellen sehr nützlich sein werden, da diese aus der Gemeinschaft ihres Zellverbundes aufgrund ihrer eigenen Trägheit oder durch gefährliche Bestrahlungen, Umweltgifte oder Nebenwirkungen verschiedener Medikamente geschädigt und durch daraus erfolgtem Energiemangel abgekapselt wurden. Damit sie wieder von ihrem Zellverbund aufgenommen werden und sich dessen Aufgaben unterordnen bzw. anschließen, müssen sie erst über die Zellansprache neue Energien aufnehmen und es muss ihre Schwingung erhöht werden. Dadurch wären sie in der Lage, sich den Anschluss an ihren Zellverbund selbst zu ermöglichen. Das geschieht aber nur langsam und in kleinen Schritten, da sie zuerst mehr Energien in ihrem materiellen Zellkern benötigen um dafür eine höhere Schwingung und Strahlung zu erlangen. Es wäre sehr wichtig, die Zellansprache der energielosen, teilweise entarteten Zellen täglich mehrmals zu praktizieren, damit in ihnen neuer Lebensmut und die Zuversicht wachsen, anstatt dass eine noch größere Resignation an deren Stelle tritt. Du solltest am Tage mit mir öfter in deinem Inneren kommunizieren, damit die Zellen von meinen Liebekräften noch mehr durchstrahlt und in eine höhere Schwingung versetzt werden. Denke bitte immer daran, dass ich, der universelle Liebegeist, auch im winzigen feinstofflichen Zellkern gegenwärtig bin. Das muntert die Zellen auf und gibt ihnen neuen Lebensmut im physischen Körper, deinem menschlichen Kleid. Für entartete Zellen bietet sich die Rettung an. Bitte die gesunden Zellen, welche die entarteten Zellen zum Selbstschutz aus ihrem Zellverbund ausgeschlossen haben, nichts unversucht zu lassen, damit sie ihren einst zugehörigen Zellen die Aufnahme wieder ermöglichen. Erst dann, wenn die gesunden, höher schwingenden Zellen merken, dass sich die entarteten Zellen durch meine vermehrten Energien wieder regenerieren bzw. eine höhere Schwingung und Strahlung aufweisen, werden sie bereit sein die abgekapselten Zellen wieder in ihren Zellverbund aufzunehmen. Die Abkapselung energieschwacher Zellen aus dem Zellverbund geschieht nur dann, wenn einige Zellen sich nicht mehr an der aufbauenden und lebenserhaltenden Ausrichtung orientieren wollen. Dies geschieht so in allen Zellverbänden des physischen Körpers, weil die damaligen Fallwesen, Erschaffer des Menschen, diese Reaktion in Zellverbänden über die Gene einprogrammiert haben. Ihre genetische Programmierung steuert die menschlichen Körperzellen seit Beginn des materiellen Lebens. Es inkarnieren sich immer wieder die Seelen aus den Fallbereichen in das menschliche Kleid, ausnahmsweise, in bestimmten Zeitepochen, auch mehrere reine himmlische oder geistig höher entwickelte Wesen für eine bestimmte helfende Aufgabe. Die genetische Steuerung der Zellen kann aber der geistig orientierte, positiv eingestellte Mensch unterbrechen und mit einer gezielten Zellansprache beeinflussen bzw. lebensbejahend korrigieren. Dann denken auch die Zellverbände um und richten sich nach den Vorgaben des geistig orientierten Menschen, der sie liebevoll anspricht, aber auch jener, die aus dem Zellverbund abgesondert bzw. von den Immunzellen durch eine Zellhülle isoliert wurden, weil sie geschädigt und entartet waren. Gerade diese energielosen und im Schmerzzustand befindlichen Zellen sollten täglich mehrmals besonders herzlich angesprochen werden, damit sie sich in ihrer neuen Situation, worin sie nicht wissen was sie tun sollen und was mit ihnen später geschieht, nicht fürchten. Die Zellverbände reagieren hellhörig, wenn ihnen der Mensch Hoffnung und Zuversicht macht, vor allem dann, wenn die Zellen und auch der Mensch durch Schmerzen geplagt werden. Darum mache ihnen Hoffnung auf Genesung und Befreiung von ihrem Schmerzzustand. Mache ihnen Mut zur Aufnahme neuer Energien über die Seele, die sie von mir, dem universellen Liebegeist, erhalten. Jede Krankheit, auch die schlimmste aus menschlicher Sicht, ist heilbar bzw. kann durch die inneren Kräfte aus der Seele, die sie nachts von mir erhält, geheilt werden. Denke bitte immer daran. Du wirst Heilung erlangen wenn du an deine Heilung glaubst. Wende dich immer wieder zu mir nach innen, dann hast du mehr Tagesenergien und auch die Kraft mehr an deine hundertprozentige Genesung zu glauben. Denke immer gleichbleibend positiv, wenn dich Schmerzimpulse der entarteten Zellen erreichen, indem du ihnen sagst, dass sie bald von Schmerzen befreit und vom Zellverbund wieder aufgenommen werden. Das ist diesem aber nur dann möglich wenn Sie dazu Ihren helfenden Beitrag leisten und bereit sind, wieder an Ihre Gesundung zu glauben. Sage Ihnen auch, dass Ihnen viele Kräfte vom universellen Liebegeist angeboten werden, die Sie aber nicht ungenutzt lassen, sondern sich aufnehmen sollten, damit Sie in einen höheren Schwingungszustand kommen. Sprich folgendermaßen liebevoll und mit herzlichen Gefühlen zu Ihnen. Ihr ausgeschlossenen Zellen, arbeitet bitte fleißig daran, um euch zu regenerieren und höher zu schwingen, indem ihr euch neu aufbaut und am erhaltenen kosmisch-irdischen Leben wieder teilnehmen könnt. So ist euch bald die Rückkehr in euren Zellverbund möglich, von dem ihr dann wieder liebevoll aufgenommen werdet und mit ständig neuen Energien aus den Genen und von der Seele versorgt werdet. Dieses Wissen ist für sie in ihrer schmerzhaften Resignationsphase und der Ausgeschlossenheit aus dem Zellverbund so wichtig. Das waren nun einige Anregungen für dich, den himmlischen Künder, aber auch für geistig aufgeschlossene Menschen, die gerne täglich die Zellansprache mit mir, dem universellen Liebegeist, im Verbund durchführen oder neu beginnen wollen. Diese Botschaft meines Liebegeistes kann für viele schwerkranke oder chronisch kranke ein Hoffnungsschimmer sein, um an eine Gesundung zu glauben und auch gesund zu werden. Bitte bedenkt! dass im physischen Leben der Menschen, worin eine inkarnierte Seele nur vorübergehend, für eine bestimmte Zeit, wund, nichts unmöglich ist. Ich, der universell liebe Geist im Ich Bin, wünsche allen Menschen ohne Unterschied an Leben in Wohl ohne Leid und Schmerzen. Ich bin für euch immer da und lasse nicht davon ab euch zu helfen, wenn ihr geistig alles dafür tut, dass ich es in euch auch tun kann. Mit diesem lichten Wunsch aus meinem himmlischen Herzen für alle Wesen im materiellen Leben beende ich nun diese himmlische Botschaft, bei der auch himmlische Wesen dem Künder zum Schutz beigestanden und mitgewirkt haben. Er hat in seiner Jugendzeit durch einen Fehler, das heißt, durch eine falsche Diagnose und Behandlung mit einer Überdosierung von Röntgenstrahlen einen Haut- und Gewebeschaden erlitten. Dies hatte zur Folge dass sein Immunsystem Schwerstarbeit verrichten musste und nun im höheren Alter einige Zellen entartet sind und aus dem Zellverbund ausgeschlossen wurden. Aus diesem Grund senden sie seinem Bewusstsein Schmerzimpulse zu. Dies kann und wird sich ändern, wenn er die Zellansprache wieder regelmäßig durchführt. Dazu hat er aber, so wie jeder Mensch, die geistige Freiheit dies zu tun oder zu lassen. Doch für das eigene Wohlbefinden rate ich aus meiner universellen Sicht allen Menschen die Zellansprache bei einer Verletzung oder Erkrankung, ganz gleich ob sie nur leicht oder schwerwiegend oder chronisch ist, täglich und regelmäßig durchzuführen.